Rojava hat gezeigt, dass eine Alternative auf jeden Fall möglich ist. Also ähm, wir, gerade in Deutschland, äh, auch die deutsche Gesellschaft, ähm wir haben im Kopf, dass halt nichts anderes möglich ist. Also das, der Kapitalist denkt ja selber, der Kapitalismus ist das Ende. Es kann nichts mehr anderes geben. Und diesen Gedanken muss die deutsche Gesellschaft, also müssen wir auch halt in einer Gesellschaft in Deutschland, müssen wir sozusagen vor uns schieben. Weil wir sehen natürlich, wie ich gesagt habe, in Rojava ist eine Alternative möglich. Eine antifaschistische, antikapitalistische, ökologische, feministische Alternative ist möglich. Ich bin heute hier in Hanau, für die Freiheit von Öcalan auf die Straße zu gehen. Denn ich sehe es in meiner Verantwortung, gerade auch in Deutschland, das sichtbar zu machen, was für eine Ungerechtigkeit dort passiert, dass ein Mann unter den krassesten Bedingungen eingesperrt wird und wir diese Isolation nicht hinnehmen. Ähm, eigentlich war es gedacht, dass wir einen langen Marsch veranstalten von Hanau bis nach Straßburg. Aufgrund der Corona-Situation haben wir uns jetzt entschieden, in den einzelnen Städten Kundgebungen zu organisieren. Hauptsächlich, finde ich, geht es auch darum, so, dass man eine Alternative zu diesem System findet. Das ist halt diese autonome Gesellschaft. Diese Und viele Menschen wissen gar nicht, dass es diese autonome Gesellschaft gibt. Es ist gerade die Situation so, dass die Türkei massiv Truppen zusammenzieht an der Grenze zu Syrien, zu Nordostsyrien, zu Rojava Und wir eigentlich damit rechnen müssen, dass es jeden Tag zu einer neuen Aktion, Besatzungsaktion von Seiten der Türkei kommt. Also eigentlich das, was wir gesehen haben, was der islamische Staat aufgebaut hat, wird jetzt unter der Kontrolle und unter dem ja, Blick und der Unterstützung des türkischen Staates äh, wieder aufgebaut in Nordostsyrien. Also die versuchen halt die Kurden und Kurden halt als kriminell, also kriminell darzustellen oder allgemein die Pekke als zu kriminalisieren und so, das ist halt, hier sind so viele Menschen, das ist halt ein erster Punkt, So wenn man jemanden festnimmt und dann laut durch den Lautsprecher sagt, so, er hat eine Straftat betat. So, das, ist noch mal ein Schritt zur Kriminalisierung. Unter dem äh, Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistan äh, von 1993 sind eigentlich die ja, Grundlagen geschaffen worden, jegliche politische Partizipation und Organisierung der kurdischen Gesellschaft hier in Deutschland zu kriminalisieren. Und äh, damit einhergehen halt auch äh, ja, Fahnenverbote, von den Konterfei von Abdullah Öcalan, aber auch die ganzen Fahnen der Freiheitsbewegungen in, in Syrien, in, in Rojava, also JPG, JPG-Fahnen. Auch hier in Deutschland sitzen viele äh, Menschen, kurdische Menschen im Gefängnis aufgrund der, des Vorwurfs der Mitgliedschaft der, der PKK. Es gibt die Fälle, dass Frauen, das äh, sorgerecht ihrer Kinder entzogen werden sollte, weil sie sich äh, betätigt hat, auf Demonstrationen äh, mitgelaufen ist? Es gibt zwei Antriebe. Es gibt aber einen positiven Antrieb. Also ich habe ja gerade von der Utopie gesprochen. Also dass man, äh, wie zum Beispiel in Rojava hat, äh, dass man äh, ein freies Kurdistan hat, äh, was natürlich ökologisches, ist, äh, feministisch ist, basisdemokratisch ist. Das sind die positiven Antriebe. Natürlich gibt es auch die negativen Antriebe, sage ich mal. Dass natürlich, äh, wenn wir jetzt von der Lage vor Ort sprechen, dass überall in Kurdistan eine große Gefahr besteht. Äh, wir haben mit dem Türkisch fast faschistischen Staat, äh, den größten Aggressor, äh, der überall versucht, äh, kurdische Existenz zu, äh, zu zerstören. Wenn man das beides kombiniert, äh, stellt sich halt die Frage, möchte ich halt organisiert sein oder nicht? Und äh, ich glaube, wenn man einmal die Realität, einmal die Wahrheit gesehen hat und äh, gesehen hat, was eigentlich passiert, äh, kann man nicht anders. Also man muss halt dran denken und irgendwas machen. Also wir als kurdische Jugend, wir äh, organisieren uns natürlich äh, in Komitees, in Kommunen. Äh, das heißt, äh, das, was uns vorgelebt wird, versuchen wir auch zu leben. Also, wir versuchen uns basisdemokratisch zu äh, organisieren, uns äh, zum Beispiel äh, auch feministisch zu organisieren. Das heißt, du kannst, man kann keine Kommune gründen, ohne dass man äh, ein Frauenkomitee hat. Also, wir versuchen, das, was wir möchten, auch zu leben. Weil äh, natürlich, wir können viel lesen, wir können viel schreiben, aber wenn wir nicht das tun, was wir möchten, natürlich, wir sind auch im kapitalistischen System, das dürfen wir nicht auch vergessen, also wir können nicht zu 100% sagen, wir sind vom Kapitalismus, vom Patriarchat befreit, aber wir können trotzdem versuchen, äh, nach, den, äh, nach den Grundpfeilern unserer Revolution zu leben. Wir